In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Fragetyp musterabgleich in Ihre Moodle-Test mit einbauen können. Wir haben hier schon den Test geöffnet und sind hier beim Testinhalt bearbeiten und fügen hier unsere neue Frage hinzu. Hier haben wir den Musterabgleich. Und dann kommen wir auf die Bearbeitungsseite. Zunächst wird wie üblich der Fragetitel gefordert. Da wählen Sie einen schönen Titel aus, dass Sie Ihre Frage später wiederfinden können. Und dann füllen wir hier den Fragetext ein, aus. Ich habe da schon was vorbereitet, wo es um die SI-Basiseinheiten geht, wo an sich drei schon genannt werden und nach der vierten Basiseinheit gefragt wird. Sie können Ihren Fragetext wie gewohnt auch hier mit im Editor noch gewünscht formatieren. Hier unten gibt es wie üblich dann auch die Einstellung über die erreichbare Punktzahl und die Möglichkeit, ein allgemeines Feedback zu formulieren. Nun kommen wir hier zu den Antwortmöglichkeiten. Sie haben hier die Möglichkeit zu bestimmen, ob die Groß-Kleinschreibung beachtet werden soll, ob tiefgestellte bzw. hochgestellte Buchstaben erlaubt sind und ob gewarnt werden soll, wenn die Antwort länger als 20 Wörter werden soll werden wird. Ja, und je nachdem, wie Sie hier oben denn die Einstellungen getroffen haben, würden Sie sich dann auch hier die Rechtschreibung und das Wörterbuch mit aktivieren, das Sie befüllen können. Dann sind standardmäßig schon Satzendpunktzeichen mit ausgefüllt oder auch folgende Zeichen, die sich in Leerzeichen verwandeln. Und Sie könnten auch hier eine Beispielantwort mit eingeben. Sie sehen, beim Fragezeichen hilft Ihnen weiter, dass also eine Beispielantwort, die den Studierenden mit angezeigt wird. Dann gibt es die Möglichkeit, hier Synonyme zu formulieren. Für also das, ich nenne zwar Originallösungswort, ein Synonym nach Wunsch oder auch für weitere Synonyme können Sie hier gerne stellen. Aber kommen wir nun zu unseren Antworten. Die Antwort. Hier ist äh, mit einer Syntax zu arbeiten. Es muss natürlich eine Antwort mindestens angegeben werden. Und ich gebe hier mal als erste Möglichkeit ein Match O in Klammern Ampere, Candela, Kelvin Mol. Hier müssen Sie sich also ein wenig mit der Syntax auskennen in unserer schriftlichen Anleitung zu diesem Fragetyp. Erklären wir Ihnen das nochmal und haben dort auch einen Link hinterlegt, wo das nochmal alles dargestellt wird, welche Syntaxmöglichkeiten Sie haben, hier zu verwenden. In unserem Beispiel bedeutet dieses O hier unten, dass die Reihenfolge dieser Wörter von Ampere, Candela, Kelvin, Moll beliebig sein kann. Also das O, oh, es gibt die richtigen Antworten wieder, aber das kann eine beliebige Reihenfolge sein. Wir geben dieser Antwort mal 100%. Wir können hier auch noch ein Feedback mit ein, eingeben nach Wunsch. Und Sie sehen auch noch hier einen Regelerstellungsassistent, der nach Wunsch ein- und ausgeblendet werden kann. Dann zeige ich Ihnen noch eine zweite Antwortmöglichkeit mit Match OW. Hier bedeutet dieses OW, dass äh, wie hier bei Antwort 1 die Reihenfolge der Wörter beliebig sein kann und dass aber auch zusätzlich weitere Wörter in der Antworteingabe erlaubt sind. Damit geben wir hier auch noch eine 100% Bewertung und ich zeige Ihnen noch ein Drittes Beispiel, das ist match mob mit unseren Eingaben. Und das mob bedeutet oder erlaubt ähm, neben der beliebigen Reihenfolge und zusätzlichen Wörtern auch noch Rechtschreibfehler, dass zum Beispiel statt Kelvin Kevin oder statt Moll Moll steht. Und dementsprechend geben wir hier auch eine hundertprozentige Bewertung. So, das wären erstmal unsere drei Antworten. Wir speichern unsere Eingaben ab und schauen uns einmal den Fragetyp hier in der Vorschau an. Hier haben wir also unseren Fragetext und könnten hier die Antwort mit eingeben. Das war der Fragetyp äh, zum Musterabgleich und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.